meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist wieder Cornelia Epping mit ihrem YouTube-Kanal Moves Consulting Immigration und Ansiedelung von Fachkräften. Heute spreche ich mit Olga Wölfel von der Optimismuswerkstatt. Hallo liebe Olga, wie geht's dir heute Morgen? Guten Morgen, liebe Cornelia. Danke, ganz wunderbar. Es scheint die Sonne und ich fühle mich ganz in meinem Element. Wunderbar. Wie geht es dir? Mir geht es auch sehr gut. Der Sommer naht. Ich freue mich ja. schon. Ähm, Olga, Du bist gebürtige Russin, habe ich gehört und äh, das ist ganz, ganz spannend. Wie kommt man von Russland nach Wien? Ähm, natürlich aus einer Kombination von verschiedenen Gründen. Ähm, es waren private Gründe, es waren berufliche Gründe. Äh, Im Großen und Ganzen ähm, habe ich mir Wien wirklich als meine Wahlheimat ausgesucht, weil ich in dieser Stadt mich unglaublich wohlfühle. Das verstehe ich, das geht mir auch so. Ja. Ähm, du bist heute Optimismus-Coach. Wie ist es dazu gekommen? Ähm, ich, ähm, von, weißt du, Cornelia, wir hören sehr oft noch von unserer Kindheit und, und äh, unser ganzes Leben, wo unsere Schwächen liegen und wie, wie sie alle verbessern können und müssen. Ja? Und mein Lieblingszitat dazu sagt, dass jeder ist ein Genie. Aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum, Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben glauben, dass er dumm ist, ja? Das und kann das, ich verstehen, ja. Das ist sehr, oft, was uns in der Schule, im Beruf, auch überall passiert. Auch ich wurde oft äh, als Fisch danach beurteilt, wie man Bäume klettert und auch viele Kurse besucht, wie man besser Bäume klettern kann als Fisch. Ja. <lacht> und ähm, ich arbeite als Beraterin und Coach mit mit Stärken, mit bereits vorhandenen Pot Potenzialen und auch mit äh, Best Practice Methoden. Mhm die im Unternehmen oder bei einer Person bereits bekannt sind oder auch nicht bekannt sind. Ja? Ich suche nach diesen Potenzialen gemeinsam mit meinen Kundinnen und Kunden. Ich habe sowohl Einzelsettings mit Einzelpersonen, wo ich Coachings und Beratungen mache, als auch halte ich Seminare und Trainings und Gruppensettings und arbeite dann mit, direkt mit Unternehmen. Das heißt, du gehst direkt in die Unternehmen rein, machst dort on-site sozusagen die Trainings in den, in den Teams, um dort die Situationen zu verbessern? Genau. Ähm, mhm. Es kann so eine Art von der Arbeit sein, dass es direkt im Unternehmen ein Unternehmenstraining, training äh, Führungskräfte-Programm und sonstiges ist. Es kann auch sein, dass es über ein äh, Bildungsinstitut stattfindet, äh, da habe ich auch Verbindungen. Mhm. Und, äh, ich bin auch eine zertifizierte äh, CMC, das ist Certified Management Consultant, das ist Unternehmensberaterin mit einer internationalen äh, ja Zertifizierung. Mhm. Und ich arbeite hier im Netzwerk mit anderen Beraterinnen. Ich habe auch ein Unternehmen, wo ich Gesellschafterin bin, weil da geht es schon ein bisschen um größere Projekte, wo wir in ein Unternehmen reingehen und Organisationsentwicklung, Beratung machen und wirklich Strategienentwicklung für ein Unternehmen ja. und Visionen. Ja, ja, da können wir an dieser Stelle vielleicht festhalten, Olga und ich, wir sind beide in der Wirtschaftskammer Expertengruppe HR Experts Mitglied. Darüber haben wir uns auch kennengelernt und haben festgestellt, dass wir doch einige Berührungspunkte in unserer Alltagsarbeit haben. Olga, mhm. du, kommst ja, du kommst ja vom beruflichen Ursprung her aus einem großen Konzern. Du hast in, in großen Unternehmungen gearbeitet. Hast du dort Ereignisse gehabt, die dich zu deinem heutigen Berufsbild geführt haben? Erzähl doch. Mal davon. Ja, weißt du, Cornelia, oft ähm, hast du so viel im Alltag ähm, mit Themen zu kämpfen oder einfach ähm, eine riesen Workload, also sehr viele Aufgaben, dass du keine Zeit, keine Möglichkeit hast, rechts und links zu schauen und zu überlegen, ah, wohin sollten die Reise, ja? Also mm -hmm. dieser Blick ja. und wie, wie teile ich meine persönlichen Ressourcen besser? Ja? Ja. Und ähm, deswegen, gerade aus meiner äh, früheren Vorerfahrung in der privaten Wirtschaft, ich war in unterschiedlichen Unternehmen, größeren, kleineren, weiß ich, wie wichtig es ist, diese Unterstützung im beruflichen Alltag zu bekommen, dass man eigene Stärken wahrnimmt und diese auch weiterentwickeln kann. Und deswegen sehe ich meine Mission, und das habe ich wirklich eine, eine Mission sehe ich darin, Menschen ihren Stärken zu stärken mhm. und zum Aufblühen zu bringen. Das ist das, worum es in, in kannst du das, kannst du das an geht bestimmten Beispiel einmal, einmal erzählen, wie sowas wie so ein, so ein Setting dann funktioniert. Was darf sich ein ein Kunde ein sagen wir mal aus einem internationalen Unternehmen am Beispiel unserer beider Tätigkeit. Es kommt jetzt einer unserer Expats äh, rein nach sollen nach Österreich oder nach Deutschland entsendet werden und jetzt ist es so, dass ähm, ein Unternehmen ja erst einmal im eigenen, äh, im, im, im Unternehmen im, im Drittstaat schaut, wer würde denn von der, von der Fachkompetenz her am besten auf die Position passen ähm, und wer wäre denn bereit, für eine Zeit lang aus seinem Heimatland rüberzugehen in ein anderes Land, in einen Drittstaat und äh, wenn der dann identifiziert ist, dann holt ja so ein Unternehmen gerne jemanden wie dich rein und sagt, könntest du ihm helfen, sich darauf vorzubereiten, mhm. bevor dann Menschen wie ich kommen mit meiner Agentur und sagen, ähm, so jetzt machen wir mal den Immigrationsprozess mhm. und dann schauen wir mal, dass wir eine Wohnung kriegen und ihn ansiedeln. Und dann haben wir dich an der Seite, die uns hilft, diesen, diesen Mitarbeiter optimal vorzubereiten auf das, was ihn, was ihn da erwartet. Ja, ja, schau, um ich glaube, was oft fehlt, ist ein, ein Match, ein, ein Treffen von individuellen Visionen mit Unternehmensvisionen. Also oft wissen Unternehmen, wo die Reise gehen soll, aber die Führungskräfte oder die Mittelmanagement-Personen haben vielleicht ihre eigenen persönliche Entwicklungsziele, die vielleicht nicht 100% mit Unternehmenszielen passen oder passen schon, aber sie wissen nicht, wo die Berührungspunkte sind. Ja. Was ich immer mache in individuellen Settings mit meinen Kunden, ich schaue zuerst, wo steht der Kunde, wie zufrieden ist er mit seiner derzeitigen Lebenssituation, was gibt es da an, an, an Situationen und Sachen, die gut gelingen, die nicht, wo steht die Person und wo möchte sie, diese Person, wo möchte dieser Mensch unbedingt weitergehen, wo ist sein mhm. Ziel? Und sehr oft ist da bereits die erste schwierigkeit weil wir sind so äh, gewohnt schon ähm, durchs leben zu hetzen manchmal dass wir das nicht immer sehen ja? das heißt die aufgabe besteht darin zu sagen okay was ist dein wertesystem was sind deine vorstellungen wo möchtest du denn hin? wo möchtest du in fünf jahren in zehn jahren aber auch was soll von dir bleiben wenn dein leben vorbei ist ja? wenn das heißt also so in dem moment eigentlich machst du sie darauf aufmerksam auch wenn du dich international entsenden lassen möchtest kommen sie vielleicht in dem Moment darauf, dass ihre Werte und ihre Ziele gar nicht damit einhergehen. Ähm, Oder hilfst du ihnen, dass sie das, dass sie das adaptieren, dass sie dann merken, okay, da kann ich sogar noch eher an meine Ziele rankommen? Ich glaube, dass im Großen und Ganzen äh, haben wir ja nicht nur einen Wert oder nicht nur ein, ähm, eine Motivation. Es sind mehrere mehrere Baselsteine, aus denen ein Mensch besteht natürlich. Ja. Ja. Und wichtig wäre zu verstehen, was ist das seit dein äh, Grundgerüst? Großteils, wenn die Menschen länger Unternehmen sind, widerspricht es nicht unternehmerischen Werten. Ja. Wo sind die Gemeinsamkeiten? Ja? Dass ja. du einfach rauskristallisierst, dass du dein Leuchtturm, dein Warum ja. sehr klar vor Augen hast ja. und sagst, warum gehe ich in ein anderes Land, was sind meine Be und was möchte ich erreichen ja, für mich, ja. für meine Familie und für dieses Unternehmen? Und wenn wir das ausgearbeitet haben, wenn wir auch Ziele gesteckt haben und gesagt, okay, ich möchte in fünf Jahren dies und dies erreicht haben, aber auch für mein Unternehmen diese und jene Werte geschaffen haben, dann können wir auch Schritt für Schritt dann weg dorthin ausarbeiten. Denn ich sage, dass wir müssen nicht immer ähm, in äh, 24 Stunden an etwas arbeiten wir müssen nur ganz klar Fokus legen. Ja. Und wenn wir Fokus ja. auf etwas Positives legen, mit unseren Stärken, dann ge gelingt dieses Aufblühen wesentlich einfacher, als wenn ich dauernd gegen, gegen den Wind äh, oder gegen, gegen die Strömung schwimme. Ja. Davon kann ich ein Lied singen. Wir sind ja nun seit elf Jahren am Markt mit unserer Agentur und ähm, wir erleben so viele verschiedene Persönlichkeiten und Mentalitäten und erleben so häufig, dass es so einen, einen sogenannten Culture Clash gibt, wo dann diese, diese Werte und Vorstellungen und Ziele so gar nicht einhergehen mit dem, was eigentlich im Zielland dann auf diese Personen wartet. Das haben wir nicht selten erlebt und ich freue mich, dass wir heute zusammen arbeiten können, Olga und ich, denn ähm, es ist wirklich sehr, sehr hilfreich, jemand wie dich zu wissen, im Team zu wissen, die uns unterstützt äh, bei unseren Kunden und bei den Firmen, damit die ganzen Reibungen, die so entstehen können im Vorfeld, äh, dann schon abgeholt werden und, und der Mitarbeiter mit einem Wohlgefühl sich auf den Weg macht. Genau. Und den, den, den, danke, dass du das erwähnst, weil ich habe ja diesen Weg auch gemacht. Ja? ja. Ich glaube, mit ein bisschen Offenheit, mit so ein bisschen Flexibilität, du musst ja nicht dich, dich brechen. Aber zu verstehen, welche Stärke von meinem Ursprungsland passt für dieses Unternehmen, wie kann ich Unternehmen bereichern mit dem, was ich bin, aber gleichzeitig auch meine Ohren und Augen offen halten, um mit anderen einen besseren Kontakt oder bessere Zusammenarbeit zu ermöglichen. Wenn das gelingt, dann ist es eine unglaubliche Bereicherung. Denn Diversität ist nicht etwas, wo, wovor wir Angst haben sollten, sondern das, was uns alle bereichert, auch unsere Unternehmen. Das stimmt. Und das stimmt. Also die Geschichten, die mir unsere Kunden mitbringen aus aller Welt, aus ihrer Kultur, aus ihren Traditionen, das ist wirklich spannend und bereichernd. Und man entdeckt in diesem Austausch so häufig, dass sie gar nicht so viel andere Geschichten und Kultur haben wie wir. Sie einfach nur teilweise durch eine andere Tür reinkommen in den Raum sozusagen. Oder dass es nicht anders manifestiert und zeigt, und in wirklich wir über das selber. Ja, ganz genau, ganz genau. Du bist nun doch einige Jahre als Unternehmensberaterin tätig. Mhm. Ähm wo siehst du in deiner Arbeit und in, in, in, in, im Arbeiten mit deinen Klienten, speziell in, im Hinblick auf die Unternehmen, auch die Auftraggeber und Zahler in dem Sinne, Probleme und Hürden, wo du sagst, das hättest du gerne anders oder da, da würdest du dich freuen, wenn man, wenn man deine Arbeit unterstützt? Ähm, es werden teilweise oder oft die Ausgaben für Personalentwicklung als lästiger Zahlen gesehen. Ja. Wir müssen das jetzt zahlen. Das sind die Kosten und so weiter. Ähm, ich glaube, dass es wie Investitionen Beziehung. Wenn du deinen Partner hast, wenn du an diese Beziehung nicht arbeitest oder nur einseitig erwartest, dass dein Partner alles für dich tut, wird es nicht auf der Dauer funktionieren. Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass gerade in den Zeiten von New Work, wo wir so verstreut auf der Welt arbeiten, wo so viele äh, soziale Strukturen im Umbruch sind, ist es sehr wichtig, äh, das Miteinander zu schaffen, vor allem aber, auch den Mitarbeitern eine Möglichkeit zu geben zur Mitgestaltung. Denn ich sage immer, Involvement create, creates Commitment. Ja, nur jeniger, der wirklich mit Herzen dabei ist und einen Beitrag leistet, möchte mehr und mehr für das Unternehmen tun. Das heißt, Es geht nicht nur allein um Kosten, die ich für Personalentwicklung ausgebe, es geht wirklich um besseres Verständnis, aber auch um äh, ein bisschen sich Zeit nehmen und zu sagen, wie können meine Mitarbeiter mich am besten unterstützen, aber sie auch danach fragen. Weil die ja. Mitarbeiter wie ist denn das hier meistens? Ja? Und es ist doch viel. Wissen in so einem Unternehmen, was Brach ja. liegt und was nicht abgeholt wird. Wir haben immer wieder das Thema, wenn ähm, Entsendete zurückkommen in die Firmen. Da ist ein Manager fünf, sechs, sieben Jahre in den USA gewesen als Finanzleiter und hat dort andere Arbeitsweisen, andere Methoden kennengelernt und hat schätzen gelernt, wie angenehm damit das Arbeiten sein kann und wird zurückgeholt ins in Stammhaus und dort wird all das Wissen und die Möglichkeiten, die er mitbringt, die er einbringen könnte ins Unternehmen, wird gar nicht abgeholt, wird nicht einmal zu schätzen gewusst, dass ja. er sein Wissensspektrum so massiv erweitert hat. Das ist ein Problem manchmal. Man sagt ja, dass einer der größten Feinde des Managements ist, sind seine vergangenen Erfolge. Ja. Also wenn im Unternehmen viele Sachen äh, gut laufen, dann tendiert man dazu zu sagen, das haben wir schon immer so gemacht, das hat gut funktioniert und wird weiter so gehen. Und genau das, dieses Ausruhen aus den, beziehungsweise Übernehmen von Werkzeug aus der Vergangenheit für die Zukunft, das ist ganz massiver ähm, Risikofaktor. Und deswegen brauchen wir Leute mit flexiblen Mindset, die einfach aus unterschiedlichen, diversen Reichen kommen, die unterschiedliche Blicht, äh, Blickwinkel ja, auf das Ganze ja. geben. Ja. Also sie unterstützen den Fortschritt, Wachstum und die Entwicklung eines ja. Unternehmens. Gibst du mir da ja. recht? Ja, Absolut, ja. Ähm, das war super interessant. Ähm, ich hatte dich gefragt im Vorfeld, wenn du als Tier wiedergeboren werden könntest, welches das wohl sein könnte. Ja, ich bin da immer sehr skeptisch bei diesen ähm, beziehungsweise ratlos bei dieser Art von Frage, weil für mich diese Tiervergleiche sehr schwierig sind. Ich mhm. fühle mich als Mensch sehr sehr wohl, ähm, aber ich habe eine, ich bin auch meine Stärken ziemlich bewusst und meine große Stärke ist ein, ein ganz stark entwickeltes Sinn für das Schöne und da glaube ich, da wäre ich vielleicht als eine Biene oder als ein Schmetterling glücklich. Mhm. Äh, so kann ich am besten von einer Blume zum anderen fliegen und einfach Schönheit der Welt genießen, aber auch ständig dazulernen und auch ja, mich weiterentwickeln, das, was mir große Freude macht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da muss ich an schöne, große, gelbe Sommerblumen denken. Genau. Ja. Wie ist das in unserem Beruf? Wir arbeiten am Menschen, mit Menschen und für Menschen. Da passiert es doch immer wieder, dass so manchmal wir mit unserem Gegenüber nicht so ganz zusammenpassen, nicht so ganz harmonieren in der Zusammenarbeit. Dann kann es zu Kritik kommen. Wie gehst du mit Kritik um? Es war zeitlang ein schwieriges Thema. Ich glaube, weil ich selbst sehr, sehr selbstkritisch war und immer noch bleibe, und daher, und perfektionistisch immer war, und daher jede weitere Bemerkung hat natürlich in mir eine Reson starke Resonanz verursacht. Mhm. Mittlerweile bin ich äh, ein bisschen gelassener mit mir selbst und mehr am reinen und da kann ich auch Kritik als das nehmen, was es ist, ein, ein Hinweisen auf einen vielleicht blinden Fleck, den ich gar nicht sehe und daran nicht weiter arbeiten kann und ähm, das ist gut. Also ich denke, wenn wir voneinander nicht lernen, wie sollen wir dann sonst wissen, wie wir uns verbessern? Das ist meine Rede. Als Norddeutsche sind wir doch in unserer Ausdrucksweise oft sehr direkt und unverblümt. Was heute nach 20 Jahren in Wien für mich nicht mehr ganz so einfach zu nehmen ist, was ich immer noch schätze, extrem schätze, ist konstruktive Kritik, die mir hilft, mich zu verbessern und zu wachsen. Oder manchmal kann es sein, dass es eine subjektive Meinung eines anderen ist oder eine andere Person und diese subjektive Meinung hat mit dir wenig zu tun, Du sagst ja, ja. danke für deine Einschätzung. Das ist, so. das, das ist dann so, man, man, man urteilt und bewertet doch immer aus seinem eigenen ja. Kontext und Rahmen und Möglichkeiten heraus. Mhm. Ähm, eine Frage, wie bist du zu dem Namen für deine Optimismuswerkstatt gekommen? Ja, ähm, es hat zweierlei Hintergründe. Hintergrund Nummer eins ist, dass ich irgendwann wirklich eine ganz, ganz lange Denkarbeit gemacht habe. Was, was war denn das schon immer mich begeistert hat, seit meiner Kindheit? Was macht mich als Person aus? Und da bin ich draufgekommen, dass ich als... Jugendliche als Kind schon bereits Anlaufstelle für viele viele Fragen und Beschwerden und, und menschlicher Austausch war, wo Menschen zu mir gekommen sind, um Hilfe zu holen. Und ich wollte immer andere aufbauen und ihnen andere Licht, Blickwinkel geben und ein bisschen ja ermutigen. Das heißt, dieses diese Resilienz, diese positive Ansicht der Welt trotz der Niederschläge war für mich, oder Rückschläge war für mich immer sehr wichtig. Das ist Nummer eins und Nummer zwei. Ich habe eben so ein Wort gefunden, was mit meinem Namen in Resonanz kommt. Also ich bin Olga Wölfel. Aber Optimismuswerkstatt und hoffe, dass diese zwei Buchstaben nicht so schnell in, in Vergessenheit geraten. Also, OW. Oh das führt mich zu meiner Abschlussfrage. Ja? Erstens, welchen Rat oder Tipp würdest du deinen Kunden, sowohl den Firmen als auch den Mitarbeitern, gerne mit auf den Weg geben? Erstens. Zweitens, wenn man mit dir arbeiten möchte, wie findet man dich? Wo findet man dich? Mhm. Und arbeitest du nur in Österreich oder machst du das auch im gesamtdeutschsprachigen Raum? Okay, also zuerst mal, vielleicht ist es kein Tipp, aber zumindest mein, meine Philosophie, die ich weit, gerne weitergebe: Sie haben es selbst in der Hand. Ich greife jetzt nicht ins Göttliche oder in die Vorbestimmung, aber großteils in unserem Leben können wir sehr viel verändern. Ja? Denn die glücklichen Menschen haben nicht das Beste vor allem, sondern sie machen das Beste aus allem. Also nehmen Sie Ihr Leben in der Hand und machen Sie das Beste aus dem, was Sie heute haben, nicht aus dem, was Sie vielleicht in 20 Jahren mal haben könnten. Aus dem, was genau. Da gibt es genug Potenzial, das Beste ja. daraus zu entwickeln. Wie man, sich, wie man mich finden kann, ich habe eben Optimismus-Werkstatt www.optimismus-werkstatt.at und als Olga Wölfel findet man mich auf Facebook, auf LinkedIn, auf Xing, Optimismus-Werkstatt-Seite gibt es auch auf Facebook. Ähm, das ist heutzutage alles ähm, einfach äh, zu finden. Ähm, E-Mail optimismus werkstattat Und ich bin natürlich nicht nur in Österreich tätig, ich bin im deutschsprachigen Raum tätig mit meinen ähm, russischen Kunden, aber auch mit meinen japanischen Kunden, denn ich habe Japanologie studiert und auch in Japan ein Jahr verbracht als Ausdauerstudentin. So. Das heißt, du sprichst auch Japanisch? Ja. So ist das, ja. Boah, das ist aber ein Mehrwert. Das <lacht> ist ein Mehrwert. Wow. Toll. Ich habe mich gefreut, Olga, dass du heute Zeit hattest für unser Gespräch. Ich, ich hoffe, mein... meine Zuhörer und Zuhörerinnen haben ebenso viel Freude daran und äh, werden viele mit dir Kontakt aufnehmen. Ich bedanke mich für das Gespräch, Olga. Danke, lieber Corneli, hat mir ganz große Freude gemacht. Es war mir große Ehre auch. Vielen Dank.